Kletteraktivistinnen demonstrierten am 30. März 2017 in Lüneburg an einer Gebäudefassade über dem Marktplatz. Ihre Protestaktion richtete sich gegen den dort stattfindenden Rückkehrerabwehr der Bundeswehr. Es wurden Antikriegslieder mit einem Begriff von abgespielt und ein Transparent gezeigt. Als Rückkehrer sind die Soldatinnen des in der Lüneburger Theodor-Körner-Kaserne stationierten Aufklärungslehr Bataillon 3 gemeint. Angehörige dieser Truppe sind immer wieder an den weltweiten Kampfeinsätzen der Bundeswehr beteiligt. Die internationalen Einsätze dienen nicht der Friedenssicherung, Menschenrechten oder dem Kampf gegen den Terrorismus. Tatsächlich geht es bei den Militäreinsätzen in, letzter, in erster Linie um wirtschaftliche und machtpolitische Interessen sowie Profite für die Rüstungsindustrie. Hier gelangt in Dixen-Stadt, hier blicken wir unten, in Sie Ihren Arsch des Jetzt fährt es weiter nach unten, jetzt müsst ihr mir auf meinen Kartenschutz achten ein bisschen. 19 Mondluft wenn du halt dabei bist Ich, die ja. ich glaub die die dieser fertig ist mal keine Hallo. Er er Sie werden jetzt in, in der Wartung, genau zu und weiter der Habt ihr das verstanden? die ja. ja, ja. Sich langsam mit dem die Antikriegslieder missfielen der Bundeswehr. Die Polizei schickte ein Sondereinsatzkommando zur Räumung der Kletteraktivistinnen. Die in Gewahrsamnahme wurde so dann persönlich durch Olaf Hupp, Stadtschützer Olaf Hupp, angeordnet, bekannt aus dem Wendland, für seinen Eifer bei Ermittlungen gegen linken Aktivistinnen. Wir haben gegen ihre Gewahrsamnahme nachträglich geklagt. Anderthalb Jahre später gibt es immer noch keinen Beschluss. Wir sehen uns bei der nächsten Protestaktion. Krieg ist der Roch, nur mit mehr Geld.